Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPWI, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Commentary hier im Start und zwar zu einem, ja, Thema, was hier viele interessiert, meine Freunde. Und was auch aktuell ist, ja, also quasi perfekt, meine Freunde, da dachte ich mir, werde ich euch mal ein bisschen Bericht darüber erstatten, weil mir war das erst ein bisschen peinlich, da dachte ich mir so, ja, will ich euch nicht erzählen, eine peinliche Geschichte eigentlich. Aber ja, ich dachte mir so, für meine treuen Abonnenten, für meine Slut-Konenten kann man das schon mal rausballern, meine Freunde. Und zwar, ja, ging es um das Thema, bzw. geht es um das Thema, die FIBO, ja, haben wir ja viele mitbekommen, war ja die letzten Tage, also, ja, und ja, alle dachten natürlich, der Boss wird dann natürlich erscheinen, hat man jetzt erwartet, ist ja natürlich auch Standard, ja, mit so einem Buddy wie ich, also, ich habe gerade keine Facecam, aber ihr müsst euch gerade vorstellen, ich gerade hier meinen demonströsen Bizeps präsentieren, meine Freunde, auf jeden Fall, ja, warum war ich nicht da? Oder warum hat man keine Aufnahmen von mir gesehen, ja? Sagen wir mal, die ganzen Leute, die da Sachen aufgenommen haben, die hätten dann natürlich mich auch filmen müssen, weil mit meiner Masse wäre ich natürlich, egal wo ich mich gerade aufgehalten hätte, auf den Videos zu sehen. Aber das Ding ist, meine Freunde, ja, ich war zwar an sich bei der FIBO, aber die Türen waren zu dünn für mich. Also ich war zu breit für die Türen und bin deswegen nicht reingekommen. Und als ich dann so angekommen bin mit meinem Benzer, ja, hat man natürlich auch schon gehört, mit meiner S-Klasse, ja bin ich so angekommen und dann habe ich jetzt mal den Chef von der FIBO, ja, meinte ich so, ja, Kollege, hier, Meister, was ist denn los? Der Boss kommt hier nicht rein. Und er meinte so, ja, also er hat ja schon mit breiten Typen gerechnet, aber mit so jemandem wie mir ist, das hat er jetzt in seinem Leben noch nicht gesehen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, da war da so eine, ähm, ähm, so eine fette Doppeltür, ja, so eine, so Risikal halt quasi. Und dann meinte so, ja, hier passt doch bestimmt durch, Ja. Und ich hatte noch einen Mantel drüber an, also über meinen muskulösen Körper. Deswegen haben wir noch nicht so meine kompletten Ausmaße gesehen. Da habe ich so langsam den Mantel ausgelegt, ja. Und da hat man schon gesehen, okay, das wird nichts. Und da waren die Leute natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt, ja, so in Starre. Okay, was ist das jetzt für ein Tier, meine Freunde? Also dachten die sich so. Und ist ja auch verständlich, ja, sowas für mich sieht man ja wirklich nicht alle Tage nicht alle Tage wieder, wie das weihnachtsjahr oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie ging es dann weiter? Da ja, meinten die so, ja, wir können es mal probieren, so mit Öl und sowas die Türen einzufetten, ob du dann vielleicht durchpasst, durchhutscht und so. Aber Jungs, es hat halt einfach nicht geklappt und deswegen musste der Boss dann halt quasi draußen bleiben und wurde halt nichts, ja. Und ich dachte mir dann so, ja, vielleicht mache ich noch meine eigene Fibo dieses Jahr noch, weil... Ja, was, es ist ja so nix, ja, wenn der Boss nicht mal auf sowas reinkommt, dann kann es ja quasi nur eine NS-Messe sein. Und ja, mal schauen, vielleicht veranstalte ich da dieses Jahr noch was, da wo halt dann auch wirklich auch die Leute reinkommen, ja, die auch so mein buddy standards haben, meine Freunde. sind jetzt zwar nicht viele wahrscheinlich, aber den einen oder anderen wird es ja vielleicht noch geben, so in diesem ganzen Universum. Weil auf der Erde bin ich mir da nicht so sicher. Und ja, werden wir dann auf jeden Fall sehen, meine Freunde. Und ja, deswegen war ich halt nicht auf der FIBO, viele Gerüchte gab es, ja der Boss, ist er vielleicht nicht bereit genug, um sich da blicken zu lassen, hat er vielleicht Angst vor den Leuten, die auf der FIBO sind, oder hat er einfach zu viel Geld und ist damit beschäftigt, das Geld zu zählen, ja okay, das auch, aber ich war trotzdem da, meine Freunde, ja, weil mein Bands, also viele wissen ja, ich war der S-Klasse, um das jetzt nochmal zu, ähm, ja, hier nochmal zu verdeutlichen, ja, um das quasi eintiefen zu lassen, meine Freunde, hat natürlich auch hier Autopilot, also der kann automatisch fahren. Ist quasi so mit eines der ersten Autos ähm, mit dieser Funktion auf den deutschen Straßen. Und ich will ja nicht pushen, meine Freunde. Und auf jeden Fall, ja, konnte ich dabei dann das Geld zählen, deswegen war das kein Problem. Und fand ich auch ein bisschen schade, dass ich da auf der FIBO war und da nicht reinkam. Aber ja, was soll man machen? Hab habe auch viele Fans aber vor der FIBO getroffen, also so vor dem Eingang. Die meinten so, ja Boss, du wusstest ja schon immer, dass du wirklich Bombe-Typ bist, ja, breiter Typ ein Tier, aber dass du wirklich auch so, so krass aussiehst, ja, damit haben viele nicht gerechnet, weil ich sag mal so, in den Videos, ja, da sehe ich natürlich schon krass aus, muss man schon mal sagen, aber in echt, meine Freunde, ja, meine Freunde, also wirklich, das ist nochmal eine ganz andere Liga, da spiele ich wirklich mit den ganz Großen mit und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch vieles gefasst machen und ja, vielleicht werdet ihr mich in naher Zukunft auch mal so im Vergleich, ja, zu einem anderen äh, deutschen YouTuber sehen, und um da wird deutscher YouTuber groß geschrieben, meine Freunde, kleiner Tipp. Da könnt ihr mal die Body Mass Index quasi da vergleichen, wie das da so aussieht, meine Freunde. Um euch das wirklich, ähm, ja, quasi genauer vor Augen zu halten. Und ich denke mal, das war jetzt genug gepusht für dieses Video. Und Gameplay ist vom Kollegen, Moment, ich sag's euch, vom Kollegen. Paralyzer.de-COD-Videos. Also auf jeden Fall ein krasser Hase, schaut da vorbei, ist auch verlinkt. Und euer Boss, auch the die Bitches, no ne,